Ja, die Holding Graz ist in vielen Bereichen Sponsor, Kultur, Soziales, aber vor allem auch im Sportbereich. Und so sind wir wirklich sehr stolz, dabei sein zu können, den Aufwärtstrend im Grazer Eishockey mitzugestalten, nämlich als Sponsorpartner bei 99ers dabei zu sein. Die Partnerschaft ist auch noch für sich auf Mobilitätsthemen ausgerichtet. Wir haben eine Straßenbahn gebrandet, die schon ausgezeichnet wurde österreichweit. Wir haben eine Eismaschine im Stadion laufend und jetzt eine Gondel, erstmalig eine Gondel bei der schöckl die den Spielplan der 99ers gezeigt die gebrandet ist und wo man auch Eishockeyschläge dabei hat. Ich freue mich, dass wir heute hier am Stubenberghaus die neue Saison der Graz 99 starten können. Die Stadt Graz ist Unterstützer. Wir leisten einerseits die wertvolle Infrastruktur, die Eishalle, aber wir unterstützen auch sowohl den Nachwuchs als auch in Form eines Sponsorings durch die Holding Graz die Profimannschaft. Insofern wünsche ich viel Erfolg und freue mich schon auf die kommende Saison und die Spiele in der Champions League. Die Moser Medical Graz in den Denainers und die Holding Graz verbindet eine sehr lange Partnerschaft. Schon seit über 15 Jahren sind wir stolzer Partner der Holding. Und das ist jetzt nicht nur ein reines Geld geben oder ein reines Sponsoring, sondern das ist wirklich schon fast eine Beziehung, muss man sagen, die wir dafür mit der Holding gemeinsam. Wir haben gemeinsam die, die BIM, die schönste BIM der Welt gestaltet, mit der Holding Graz zusammen. Jetzt die Gondel, die den 99ers Gondel, powered by the Champions League. Und das wäre ohne einen Partner wie die Holding, die, der kommunale Dienstleister in Graz, ist einfach nicht möglich.